Ganz herzlich willkommen, liebe YouTube-Gemeinde von uh, UGH, hier im Europäischen Parlament. Very welcome to the YouTube uh, Group of uh, UGH here and welcoming you to the European Parliament. Ich heiße ganz herzlich willkommen meinen Kollege aus Großbritannien, Mr. Khan. Um, und wir wollen heute zu dem Thema sprechen. I welcome uh, my colleague Mr. Khan from the UK and we want to talk on this issue. Um, wir freuen uns sehr über die Kampagne in den sozialen Medien gegen Rassismus, Pegida, Vorurteile und Hass. Um, and we are happy on this campaign and social media project against racism, Pegida, prejudice and hate. Und um, ich erlebe das selber in Ostdeutschland. Es gibt Vorurteile selbst zwischen Ost- und Westdeutschen. Um, aber die Situation, die wir haben in Ostdeutschland gegenüber Ausländern, ist unhaltbar uh, und es ist besonders unglaublich weil wir kaum Ausländern ausserland leben haben. Um, we experience prejudices even between East and West Germany. Uh, you cannot imagine that this is uh, taking place but even the prejudices against foreigners in East Germany are not uh, understandable and actually not acceptable as they are not living hardly any uh, foreign like foreign people, uh, foreign decent. So uh there needs to be an openness and discussion on this issue. Um und ich möchte meinen Kollegen fragen, welche Erfahrungen er hat als uh, Mitglied im Europäischen Parlament, aber auch als Muslim uh, in Großbritannien. I want to ask my colleague, uh, how you have experienced certain things or why this issue is important to you as a member of the European Parliament, but also as a, a person with a Muslim background. Well, look, first all, I think uh, I want to congratulate you on the initiative that has been taken. It's so important that we do this. We want to see in the 21st century a European Union which is fair and just for everyone. Ich möchte ganz herzlich danken für die Initiative, wir leben im 21. Jahrhundert und wir leben aber in einem globalen Dorf und das kann nicht angehen, dass diese Thematik uns auseinanderbringt. With the recent incidents, we've seen there's been a real height in the discrimination and attacks uh, against the Muslim community, and I think it's really sad because Muslims are no different. They are human beings like anybody else, and they also talk about values. But what values? We have same values: Christianity, Judaism, Islam. Ten Commandments are same. Um, wir haben die Situation, dass viele Muslime äh, attackiert werden äh, zur heutigen Zeit. Um, und dabei sind Muslime uh, wie andere Menschen. Uh, sie haben, wenn wir über Werte sprechen, diese Werte, die Frage beispielsweise nach den Zehn Geboten, die stellt sich in verschiedenen Religionen, in der jüdischen, in der christlichen und in der muslimischen. Und, you know, uh, any attacks uh, on pulling somebody's headscarf or spitting and things like that, it's just not acceptable. We know the majority of the people everywhere are decent people and it's the decent people who need to stand up now and be counted. Menschen werden nur aufgrund äh, der Situation, dass sie ein Kopftuch tragen, beispielsweise angespuckt oder attackiert. Und äh, was wir jetzt brauchen, ist äh, ein Zusammenschluss äh, von den Menschen, die das nicht akzeptieren und äh, die hier gemeinsam dagegen angehen. So, thank you very much, herzlichen Dank. Thank you. And und, good uh, luck. Keep up with the good work. Uh, keep up with the good work. Das wünschen wir auch dem YouTube-Following uh, und UGH. Viel Erfolg weiterhin und uh, lassen Sie uns in Diskussionen bleiben. Tschüss. Goodbye.